Wir so langsam wieder auf den Weg. Wollen wir den Biber äh, jetzt vorlesen, vortragen, können wir gerne machen. Wie ist der Timetable? Okay. Wir, wir lesen den gleich beim Abschluss vor. Wir gehen jetzt langsam weiter. Ja, der Klaus möchte noch mal. Gehst du Ich bin Jahrgang 36. Das heißt, ich bin heute 83. Das sage ich nur deshalb, weil ich mich seit über 60 Jahren für diese Idee engagiere. Auch das wollte ich nicht damit erreichen, sondern ich wollte euch Hoffnung machen. Denn seitdem hat es in den letzten Jahren ungeheuer zugenommen, und wenn es weiter so zunimmt, dann werden wir in zwei Jahren das Grundeinkommen haben. Das bedingungslose Grundeinkommen. Diese Hoffnung kann ich euch machen aus meiner Erfahrung. Danke, Klaus. Das motiviert uns weiterzumachen. Und ähm, ja, ich bin auch beteiligt, dass ich hätte nicht damit gerechnet dass wir so viele werden. Das tut sich einfach so gut an und bestärkt mich in mein, meiner Aktivität einfach immer weiterzumachen. Ich glaube, Frieda sieht das genauso. Ganz genau. Also ich werde mich eher aufhören, als ich, ich so Grundeinkommen eingeführt ist. Das ist meine Motivation, irgendwas zu arbeiten. Ansonsten ähm, ja, kann ich die Gesellschaft mal. Und ähm, genau, ich hoffe, ganz viele Leute von außerhalb, die nicht äh, ja, von dem von Grundeinkommensmarkt sind, sind inzwischen dazugekommen. Und haben uns ein wenig zugehört. Wir laufen jetzt weiter Richtung Brandenburg-Ator, wo noch ein paar Gegner auf euch warten da die was zu, zum Grundeinkommen zu sagen haben und ja, wo überhaupt äh, eine Überraschung wartet Okay, let's go. DJ, einmal das Mikro aus, bitte. Ja, haben wir haben eine Minute gesammelt